Guten Morgen, ich sehe noch ein bisschen zitterlich aus, weil ich keine Zeit hatte, mich fertig zu machen. Wir waren spät dran, ich habe die Kinder in die Schule gebracht und in, in den Kindergarten. Und wie es so ist, äh, bin ich noch im Schlafanzug beziehungsweise ich habe das Oberteil an. Ähm, ich habe schon eine richtige Hose an, ja, so ist es nicht. Äh, ja, und manchmal geht das so bei uns zu, wenn wir spät dran sind, dann geht die Mama auch mit dem Schlafanzug aus dem Haus. Ja, jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann äh, werde ich mich waschen, Haare kämmen und mich ähm, ja, fertig machen. Also ich habe übrigens gemerkt, wenn man bei einer Serie bleibt, dann ähm, merkst du richtig die Verbesserung deiner Haut. Das heißt, wenn du Problemhaut hast, dann solltest du wirklich bei, ähm, ja, bei einer Linie bleiben, weil die Produkte alle aufeinander abgestimmt sind. Meine Empfehlung, also immer jeden Tag wirklich die Hautroutine, die Hautpflegeroutine beibehalten und dann kann man schon wirklich ein, eine Verbesserung des Hautbildes merken. Es klingelt. So, ich bin jetzt mal auf Kamera umgestiegen, weil mein Handy nicht so viel Speicher hat. Genau, das war der Postbote und ich habe ihm erlaubt, bei mir zu klingeln. Weil ich wohl die Einzige im Haus bin, die hier von zu Hause aus arbeitet und ständig da ist morgens. Ja, Post für mich war leider nicht da. Ich schwinke mich eigentlich nicht jeden Tag, nur wenn Zeit ist und wenn ich nicht so viel zu tun habe. Ähm, sollte ich aber tun, weil es ist doch wirklich so, wenn man, ähm, ja, wenn man sich im gerade bei Problemhaut oder bei Pigmentstörungen oder Pickel, ähm, ja es ist wirklich so, dass dass ich mich selber wohler fühle, wenn ich ein bisschen ähm, mein Gesicht kaschiere bzw. die Problemstellen in meinem Gesicht. Ich habe eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Problemstellen aufgrund der Pflege, ähm, die ich jetzt mache äh, ja und <lacht> deswegen bin ich sehr froh darüber. Ich versuche mich jeden Tag ein bisschen zurecht zu machen auch wenn ich von zu Hause aus arbeite ähm, erstens machst du ja auch Fotos <lacht> für die Social Media Kanäle und wenn du mal spontan raus möchtest dann äh, bist du bereit <lacht> Ja, aber ich gehe auch ohne Schminke raus, so ist es nicht. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist das hier. Das ist von Rewide Loop Perfect Tong, Tang. Tang. <lacht> Anti-Rötungstagescreme. Ja. Also die Haut wirkt wirklich sehr, sehr schön ähm, ebenmäßig. Das ist jetzt, ja, das ist eine grüne Paste. Wenn du die aber verteilst. Dann verwandelt sie sich wirklich in eine Tönung sieht gar nichts mehr. Ich habe hier von Natur aus Kohlen, ähm, kann man das so sagen. Von daher konturieren muss ich jetzt speziell hier in dem Bereich nicht. Äh, aber ich ähm, mag halt diesen Hauch von Bräune im Gesicht. Ja, dann geht es an meine Augenbrauen. Ich bin ein bisschen zu viel geworden. <lacht> Oje! Oh ich darf nicht reden. Ich darf nicht reden beim Eyeliner ziehen, sonst passiert das. sieht mein mascara Gesicht aus. <lacht> und somit wäre ich eigentlich fertig. Bis So, ich fahre jetzt eben schnell noch einkaufen und Ja, bei uns regnet es. <lacht> In Strömen. Aber es ist natürlich typisch, wir haben Herbst. Da sollen wir mal nicht meckern. Ne? <lacht> ja, ich fahre jetzt zum Real. Und muss ein paar Besorgungen machen. Jetzt schnell rüber. Genau, ich wollte ein paar Besorgungen machen, weil ich ja doch ähm, für mich selber darauf achte, wie ich mich ernähre. Weil ich ja abnehmen möchte. Und, ähm, was ich aber noch dabei ja, hinzunehmen möchte, ist einfach der Sport. Aber irgendwie ähm, komme ich gar nicht dazu ich mal schauen wie ich das gucke und ja keine ahnung ich weiß auch nicht ich kann mich da im moment nicht so motivieren weil ich doch zeitlich sehr eingeschränkt bin <lacht> so ich bin jetzt hier beim real angekommen und dann werden wir gleich mal shoppen gehen Oh, ich habe einen platz in der ersten reihe yeah so, okay bis gleich so ich war jetzt eben einkaufen und ich sag's euch ich gebe euch einen guten tipp geht nie mit leerem magen einkaufen ich hätte da echt zugreifen können so ein hunger habe ich im moment habe mich aber doch beherrschen können an der Bäckereiteke. <lacht> okay, jetzt erstmal rausparken. So. so, jetzt geht's nach Hause. Und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, um ja, an meiner Homepage zu arbeiten. Und dann kann ich auch schon meine Mädels abholen, vom Kindergarten und von der Schule. So, wir laufen jetzt über die Kirmes und schauen die ganzen Geräte an. Ja, kommt mal mit. ich Elefant, Guck mal, es geht über Kopf. Also auf der Kirmes drüber zu gehen während einer Diät ist tödlich. <lacht> wollen unbedingt meine eine drauf. Da geht's drauf. Ich, ich glaube die Sitze sind nicht so klein. Ich will eigentlich aus dem raus, aber das klein Ich glaub, die Sitze passen mir nicht. Oh, das müssen wir mal ausprobieren dann. Ja? So, und hier haben wir dann unsere und Riesenrad. Ja, darfst du, wenn du Ach, oh möchtest? Das ist, so schnell. ist das denn schnell? Nein. Doch. Nein, schnell. Das Kettenkarussell? Das? Darf ich ja. ja. <lacht> so, wir haben jetzt einen Abstecher über die Kirmes gemacht. Und der absolute Favorit, wo alle rein möchten, ist die Geisterbahn. Und ein weiterer Favorit, die Krake.